Der Stoff aus den geschichten sind. Hast du schon mal eine Geschichte geschrieben? Ich meine nicht etwas, was man im Rahmen des Schulunterrichts schreibt oder so. Nein. Ich meine eine richtige Geschichte, eine Erzählung oder vielleicht sogar ein Roman. Wenn ja, dann wirst du dich vielleicht schon mal gefragt haben, wie diese Ideen in deinen Kopf kommen. Ich weiß wie. Es wird dich vielleicht schockieren, also solltest du besser gehen, wenn du schwache Nerven hast. Du bist also noch da? Na gut, ich erzähle es dir. All diese Geschichten, die je ein Autor geschrieben hat, basieren auf Erinnerungen. Erinnerungen aus einem früheren Leben. Natürlich haben sich diese Ereignisse nicht so abgespielt, wie sie später niedergeschrieben worden sind. Die meisten haben nur einen ziemlich kleinen Kern, wie ich ihn nenne. Dieser Kern ist die eigentliche Erinnerung. Der Rest ist nur nachgeahmt von anderen Geschichten. Du wirst dich vielleicht fragen, ob auch all die Fabelwesen und Monster aus fantastischen Geschichten real sind. Nun, einige davon sind einfach noch nicht entdeckt worden. Und andere, wie Vampire, Werwölfe und Zombies und dergleichen, die Unwesen, wie ich sie nenne, haben die Eigenschaft, dass du sie in wenigen Stunden, nachdem du eines von ihnen gesehen hast, vergisst und dich erst wieder in deinem nächsten Leben daran erinnerst. Vorausgesetzt, dass du die Begegnung überlebst. Ansonsten wirst du dich im Gegensatz zu anderen Erinnerungen nicht mehr an sie erinnern können. Warum sonst glaubst du, überlebt der Held in solchen Geschichten immer diese Begegnungen? Vielleicht bist du ja auch schon mal einem begegnet. Auch die Geschichten von Göttern basieren auf Erinnerungen von realen Wesen. Diese leben allerdings in einer anderen Dimension. Und lediglich die Erinnerung, die wir verblasst wahrnehmen, versetzen den Ort des Geschehens auf die Erde. Die großen griechischen Dichter und Schriftsteller haben Formen entwickelt, um diese Erinnerung besser ausdrücken zu können. Woher ich das weiß? Nun, weil ich, warum auch immer, mich an all meine früheren Leben erinnere. Aus irgendeinem Grund... Halt mich das auch nicht in den Wahnsinn. Vielleicht liegt es an meinem ersten Leben, in dem ich in einem blutigen, intriganten Krieg ums Leben kam. Mein zweites Leben verbrachte ich größtenteils auf mich alleingestellt, auf hoher See und an noch viel schlimmeren Orten. In meinem dritten Leben erfand ich die Dichtkunst, um meine Erinnerungen festzuhalten. Damit die Menschen meine Geschichten nicht zu fantastisch hielten, versetzte ich den Ort des Geschehens auf die Erde und änderte einige Stellen ab. Doch ich denke, die Menschheit ist nun bereit, die Wahrheit zu erfahren. Und das Internet scheint mir perfekt dafür geeignet zu sein. Verbreitet bitte diesen Text, damit ihn alle lesen können. Gezeichnet Homer